Hallo, ich wieder mit guten Nachrichten, auch die zweite Hauptrolle ist besetzt. Neben mir sitzt jetzt Rainer Kanz. Rainer, du warst schon bei Spacetools mit dabei. Was hat dich dazu bewegt, jetzt diese Tortur noch einmal auf dich zu nehmen? Ja, also ich muss mal sagen, wenn Andreas Augen einen Film macht, da muss man einfach mit dabei sein. Das ist mein ganzes Leben lang schon so gewesen, also auch bei diesem war ich mit dabei. Und zweitens muss ich wirklich sagen, ich bin schon sehr, sehr gespannt drauf, wie alle diese wirklich vielen... Verrückten Szenen heißt ja nicht umsonst, das verrückteste das Ende der Welt letztendlich dann wirklich umgesetzt werden. Mhm. Muss man einfach dabei sein. Bin ich auch gespannt drauf und in Zukunft Vorsicht, er spielt den Pizzaboden, wenn es in Zukunft läutet, könnte er vor der Tür stehen mit den größten Hostien der Welt.